Ja, und ich begrüße alle alle ganz herzlich. Äh, genau, jetzt dann den den Ton ausschalten. Ich schalte jetzt mal alle stumm. Zum vierten und letzten Webinar im Rahmen des des EB-MOOC. freue mich sehr, äh, euch heute hier in Zoom begrüßen zu dürfen. Also ein, ein bisschen was... Neues, nochmal kurz die technischen Hinweise. Man kann oben rechts umschalten zwischen Sprecheransicht und Galerieansicht. In dem einen Fall sieht man alle gleich groß, im anderen immer die Person groß, die gerade spricht. Unten links kann man Ton und Bild äh, aktivieren oder deaktivieren. Und in der Mitte sieht man dann auch noch die Möglichkeit für den, für den Chat. Äh, dort kann man äh, ja, chatten. Eh klar. Ganz einfach. Äh, so, ähm, jetzt schaue ich auf meine Agenda hier, dass ich nichts äh, vergesse. Ich glaube. Du hast eine Umfrage für uns, glaube ich, vorbereitet, starten, gell, wenn ich mit mich nicht starten, irre. Wir starten mit der mit der kleinen Umfrage, ja. ja. Kurz lesen. Und dann bitte abstimmen, sodass wir ein, ein bisschen wissen, was, für was ihr euch interessiert. Genau, wenn ihr Widerhall hört, so wie Christina, dann, dann muss man aus, aus, der Facebook, äh, aus dem Facebook-Livestream rausgehen, weil da, da sind wir natürlich auch nochmal zu hören. Aber da ist die Idee, dass wir einfach noch ein paar Leute aus der Gruppe vielleicht dann, dann rüberholen zu uns. Die dann auch mitmachen. Okay, ich werde die Umfrage beenden und die Resultate freigeben und dann sehen wir, die meisten wollen einen ein Webinar in, in Zoom erleben. Und äh, dann ist von Interesse die mögliche Weiterverwertung des eb und natürlich dann auch das eigentliche Thema über Online-Beratung und Videokonferenz, Tools etwas erfahren und auch eBMOG und Begleitgruppen äh, Rückblick ja, stößt auch auf Interesse. Alles wird heute Thema sein. Ja, Vorstellungsrunde, glaube ich, ist der, der nächste Punkt. Mein Name ist David Röttler. Wahrscheinlich kennen mich die meisten schon. bin sehr aktiv in, in Erwachsenenbildung und besonders aktiv in, in, dieser, in dieser Webinarform und lebe in, in Salzburg in Österreich. Und ja, jetzt übergebe ich ins ins äh, Team, fragt mal gleich die Birgit nach kurzer Vorstellung und dann ganz hinterher kommt die Agenda dann an der Reihe. Ja, danke, David. Ich bin Birgit Aschemann und darf dieses diesen, diesen Online-Event, der dieser große Online-Kurs ja letztlich geworden ist, uh, koordinieren den EWMUG jetzt schon zum zweiten Mal mit einer wunderbaren Truppe, unserem Conedo-Team und mit ähm, Martin von der TU, der heute leider nicht dabei ist und einfach Uh, allen Referentinnen und Lernbegleiterinnen, die uns letztlich unterstützt haben dabei. Ja, also Martin ist im Zug unterwegs und vielleicht tut er sicher noch von unterwegs. Genau, der wird sich später dazu schalten, er ist nur jetzt noch nicht die, dabei. Die, die Landschaft zeigen. Uh, Wilfried. Hallo, Wilfried Frei, Geschäftsführer von Conedo und in verschiedenen Rollen auch beim eBUMUG-Team mit beteiligt und freue mich, dass wir heute wieder mit einer schönen Runde den Mukach abschließen dürfen. Mhm dann Karin. Ja, hallo, also ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Ich werde heute am Ende ganz kurz meine Forschungsarbeit vorstellen, die ich zu Geschäftsmodellen für Massive Open Online Courses in der Erwachsenenbildung geschrieben habe. Bin ich bin schon ganz gespannt. Lucia. Ja hallo, Lucia Paar, mit dabei auch beim Conedo Team. Und ich werde heute wieder, so wie die letzten Male auch, ein bisschen ein Auge auf den Chat haben. Falls es Schwierigkeiten mit Ton oder Bild gibt, Dann bitte einfach schreiben und mal schauen, dass wir das beheben können. Sehr gut. Dann möchte ich äh, Martina bitten, sich vorzustellen und gleichzeitig auch die Agenda vorzustellen. <lacht> Ja, hallo, mein Name ist Martina Süßmeier, ebenfalls vom Conedo-Team. Ich bin heute dafür zuständig, die Fragen für den David aus, der Chat, äh, aus dem Chat-Protokoll zusammen zu schreiben, dass nichts verloren geht. Und ich habe auch gleich ganz analog eine Agenda vorbereitet für heute. Ähm, heute wird es im ersten Teil darum gehen, die schriftbasierte Online-Beratung zu besprechen. Danach gibt es uns laut für die äh, videobasierte Online-Beratung sowie weitere Möglichkeiten mit den Videokonferenz-Tools. Und dann im zweiten Teil ähm, einen Rückblick und eine Vorschau auf den EB-Buch äh, zu geben. Wie liegt es in den Begleitgruppen? Was macht man aus oder mit dem eb jetzt im Nachhinein? Und äh, welche weiteren Möglichkeiten und Geschäftsmodelle gibt es? Mhm. Super, vielen, vielen Dank, äh, Martina. Ich glaube, jetzt haben wir, haben wir das Team äh, komplett, soweit so es da ist, oder? Nehme ich, nehme ich an. Und ja, dann, dann freue ich mich, dass wir heute auch zwei Experten, eine Expertin, einen Experten unter uns haben. Eva Fessler zuerst, bitte. Hallo, schönen guten Nachmittag. Ich möchte mich erstmals bedanken, dass ich heute hier dabei sein kann. Ja, genau, mein Name ist Eva Festner. Ich bin von der Bildungsberatung in Wien heute und live aus Wien zugeschalten und freue mich, euch heute die videobasierte Online-Beratung vorzustellen, und zwar via Skype. Genau, aber starten tun wir mit Stefan. Der darf sich jetzt vorstellen und dann auch gleich starten. <lacht> Okay, hallo, mein Name ist Chachinovic Stefan. Ich bin im Team der Bildungsberatung Steiermark, beim Bildungsnetzwerk Steiermark und äh, auch äh, im Team der Online-Bildungsberatung Österreich. Äh, in dieser Funktion habe ich auch, äh, bin ich auch eingeladen worden, hier im MOOC einen Teil zu machen zum Thema schriftbasierte Online-Beratung. Ähm, diese Form der äh, Online-Beratungen, die über BERANET äh, gemacht wird, das ist eine eine Software, die zur Verfügung gestellt für Online-Beratungsangebote, also eine spezielle Software. Und äh, in dieser Funktion bin ich dort tätig seit einigen Jahren. Diese Online-Beratungsplattform wurde äh, im Projekt Bildungsberatung Österreich, wo ja alle, äh, wo die, alle Bundesländer teilnehmen, äh, aufgebaut vor einigen Jahren. Und ähm, wir, also in diesem Team, äh, haben jetzt momentan eben die Mailberatung und die Chatberatung beratung als Angebot. Die Chatberatung seit dem letzten Jahr, das heißt, das ist noch relativ frisch und die das Beratungsangebot wird von Jahr zu Jahr besser angenommen und ist ein zusätzliches Angebot zur persönlichen Beratung zur Telefonberatung, äh, in der Bildungsberatung, also da gibt es eine und von Angeboten und speziell die Online-Beratung ist eben eine Mail-Beratung und die Chat-Beratung. Kann man das eigentlich ungefähr quantifizieren, wie, wie, wie groß ist der, der Anteil an, an Kundinnen und Kunden, die, die Online-Beratung und wie viele... <lacht> machen, die traditionelle Form? Also das Verhältnis weiß ich nicht so genau, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich habe mir die Zahlen äh, vom, rausgeschrieben, was jetzt, der, wie viele Anfragen so in etwa. Ähm, und zwar seit Anfang 2017. Da habe ich mir die Zahlen angeschaut bis zum bis vor zwei, drei Tagen, wo ich das rausgeschrieben habe. Äh, 1800, also hat es 8800 Beratungskontakte in der Mailberatung gegeben und äh, ungefähr 50 Chatberatungen. Ja. Äh, das ist jetzt so das, was man, äh, was man ungefähr sagen kann. Mhm. Davon jetzt zum Beispiel, also im Jahr 2018 waren es 550 äh, Beratungskontakte in der Mailberatung, was so diese Steigerung sozusagen zeigt, auch ein Stück weit. Dass, dass das Angebot auch immer mehr angenommen wird. Aber wie das jetzt im Gesamtverhältnis steht zu den anderen Beratungsformaten, könnte man theoretisch nachschauen, aber ich habe die Zahlen jetzt nicht okay. nicht da. Aber es ist auf jeden Fall ein wachsender Bereich, so viel kann man sagen. Ja. Mhm. Mhm. Mailberatung habe ich übrigens schon mal ausprobiert und ich fand, das okay. hat gut funktioniert. Ja. Also als als Kunde. als Kunde, als Kunde ja. Nein, es war uns also es ist bei dieser Form der Mailberatung ist es ganz wichtig oder uns war es da ganz auch von Anfang an ganz wichtig, dass man es möglichst niederschwellig macht, also den Zugang zum Beratungsangebot, weil äh, also diese, dieser Spagat zwischen äh, ich muss Sicherheit bieten, also einen gewissen Datenschutz bieten und es trotzdem relativ niederschwellig zu machen. Das heißt, man hat versucht, also es ist jetzt tatsächlich so, dass man den An mit der Anmeldeprozess gleichzeitig mit der Anfrage passiert. Das heißt, man muss nicht zuerst äh, sich anmelden, dann irgendein ein Passwort bestätigen und, und dann sich erst einloggen, sondern das passiert in einem Schritt äh, und somit ist gewährleistet, dass möglichst wenig Leute, wenn sie auf die Seite kommen und sich, und sich beraten lassen wollen, dass man die dann verliert auf diesem auf diesem Schritt ja das ist uns wichtig und und Chat und und Mailberatung sind in dieser Plattform wäre nicht gemeinsam das heißt man kann es auch relativ gut vernetzen ja und muss nicht dann zu einem anderen Medium wechseln und also da andere Medien und der Medienwechsel passiert relativ Relativ. Chat also es muss irgendwas da sein, Chatberatung gibt es auch einzeln oder sogar in Gruppen, oder? Momentan äh, haben wir nur Einzelberatungstermine. Die, also Peranet, die Software bietet die Möglichkeit auch Gruppen- und experten Chats okay. zu machen. Expertenchats heißt, dass man von extern jemand einladet, der speziell zu einem Thema ist, da mhm. ist und wo wir, also wo man dann als Berater mehr die Moderationsrolle übernimmt. Das sind Dinge, die wir besprochen haben im, im Team. Äh, in diesem, also Jetzt sind wir mal so weit, dass man einen Einzelchat anbieten. Das heißt, es gibt fixe Termine, die sind vorgegeben. Da entscheidet jedes Bundesland selber, wann wer die Termine anbietet. Und sie können eins, äh, einzeln gebucht werden. Das heißt, eins zu eins, man verabredet sich quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt eben für diesen Einzelchat. Ja, aber ja, es ist durchaus angedacht, das auch zu erweitern, und, und auch Gruppenchats und, und Expertenchats, wo dann, so wie hier jetzt in, bei der Videokonferenz, aber auch im, halt nur im Chat mehrere Personen, viele Personen teilnehmen können. Ja. Gibt es Daten zur Altersstruktur der Ratsuchenden? Sind das ganz normale Leute oder eher dann die Digital Natives? Naja, Das Angebot, das Angebot der Bildungsberatung auf unserer Plattform ist speziell, weil im Projekt vorgegeben für Erwachsene, das heißt, jetzt Jugendliche in dem Sinn, ist nicht unsere Zielgruppe, obwohl man natürlich äh, Fragen beantwortet, wenn Fragen von Jugendlichen kommen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass man es dass wegschickt in dem Sinn. Ähm, aber Zielgruppe sind Erwachsene. Ja, habt ihr da äh, Daten zur Altersstruktur? Äh, innerhalb die Daten zur Altersstruktur ähm, da, es ist so, dass, ans, also ich habe es jetzt nicht da, die Daten genau die, von der Altersstruktur. Es ist so, dass die, die Beratung an sich anonym ist. Das heißt, es ist nicht verpflichtend, Alter anzugeben. Äh, und das macht auch nur ein gewisser Teil sozusagen, äh, dass, dass das Alter angegeben wird. Tendenziell kann man sagen, und ich habe mir hab jetzt noch die Beratungen der letzten zwei, drei Wochen äh, für die Steiermark, habe ich mir genauer noch angeschaut im Vorfeld, ist es so, dass es Leute, sind, die eher jünger sind, aber nicht nur. Ja, Also die also die Anfragen, die ich mir jetzt da angeschaut habe, die waren durchwegs Leute unter 35. Aber es ist nicht so, dass das nicht auch ältere mhm. Personen das Angebot in Anspruch nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf was sich das bezieht. Wie gehen Sie mit den eintreffenden Fragestellungen um? Ich weiß nicht ob du die frage beantworten kannst oder ob die frage an an uns naja, hier gemeint war also ich, ich kann es mir jetzt nur vorstellen wie es gemeint ist und und zwar wie, wie wer dann sich verantwortlich fühlt ist ja in erster linie mal die frage an wen an die, die frage weitergeleitet ist, ist. ja okay. also es ist an sich so dass es gibt äh, in diesem großen team der online beratung gibt es einzelne bundesländer teams äh, und die die anfragen äh, werden also das, das was man angeben muss als, als also Verpflichtfeld als ist sozusagen für jemanden, der eine Anfrage stellt, ist ein Bundesland auszuwählen. Das heißt, alle, die im Team in einem Bundesland arbeiten, also alle Berater, bekommen per Mail die Nachricht, dass eine Anfrage eingegangen ist für ihr Bundesland. Dann ist es so, dass jedes Team unterschiedlich damit umgeht. Also Manche, haben, manche Teams haben fixe Zeiten, eines Montag zuständig, Dienstag und derjenige übernimmt dann die Anfrage. Äh, bei uns ist es so, wir sind, wir sind in der Stärkung, sind nur zu zweit. Das heißt, der, der an dem Tag äh, arbeitet und, und Zeit hat, übernimmt die Anfrage als Erster. Das heißt, einer vom, vom, von beiden. Ja. Das heißt, der, der Zust-, also die Berater des Bundeslandes, die zuständig sind, bekommen eine Mail, übernehmen die Anfrage und, und beantworten diese dann auch. Also so, Wenn das so gemeint war. Ich, Gehen wir mal davon aus, sonst kann das ja gerne ergänzt werden im Chat oder ja. noch nachgefragt werden oder natürlich auch mündlich noch mhm. eingebracht werden. Wie viele Interaktionen umfasst eine Beratung im Durchschnitt pro Klient? Es ist so, dass es kommt dann natürlich darauf an, welche Art von Anfrage es ist. Es gibt auch die klassischen Informationsanfragen, die oftmals mit einem Mail beantwortet werden können. Ansonsten sind es zwei bis drei würde ich sagen es hängt wie gesagt vom Thema ab aber es ist auf jeden Fall so dass, dass wir und das haben wir auch in den Teams selbst besprochen dass wir die dieses Format äh, durchaus so sehen dass man über mehrere Anf also mit mehr über mehrere Antworten das anlegt ja als Berater das heißt man nimmt sich die Zeit Rückfragen zu stellen und es ist auch so gedacht dass daraus ein, ein längerer Beratungsprozess äh, entstehen kann und soll wie gesagt, es hängt aber hauptsächlich davon ab, wie von der Art der Anfrage, was das Thema ist. Ja. also ja. wenn es klar beantwortbar ist mit einem Mail, dann wird man es wird nicht künstlich in die Länge ziehen. Wenn man so. ja. Ja. Vielleicht ein paar Beispiele für typische. Anfrage. Ja, das kann ich, kann ich geben. Ich habe da, wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, äh, ein paar Anfragen. So die Beispiele aus den letzten, ähm, letzten Wochen, ja, die wir jetzt, jetzt in der Steiermark zumindest mal bekommen haben, da waren Sachen dabei wie ähm, wie kann ich die Matura nachholen zum Beispiel, welche Möglichkeiten habe ich, das mhm. ist so ein, auch, auch in der Offline-Beratung eine klassische Anfrage, äh, dann hatten wir eine Anfrage zu, zum Wiedereinstieg, das heißt ich war lange in Kinderbetreuungszeit, bin nur auf Jobsuche und möchte aber in dem Beruf, den ich erlernt habe, nicht arbeiten was was kann ich tun für eine umschulung was gibt es da für mich für möglichkeiten so das ist eine meine anfrage klassische anfragen zu weiterbildungen haben wir auch eine gehabt das heißt ich bin zum beispiel bin diplomierte Krankenschwester und sozialpädagogin und möchte mich weiterbilden um mein, um mein, mein, quasi meinen möglichkeiten beruflich zu erweitern ja also drauf irgendeine Ausbildung draufsetzen äh, Förderanfragen haben wir bekommen, für einen Kurs, wo die Frage ist, äh, wenn die Firma nichts dazu zahlt, gibt es eine Möglichkeit in meinem Bundesland, mhm. dass das gefördert wird, die Ausbildung. Äh, dann eine originelle Anfrage, wie wir als Sportreporter haben wir gehabt zum Beispiel. <lacht> und, ähm, ja, und Pflichtschulabschluss war auch eine Frage. Mhm. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele, mhm. Mhm. Die, die in den letzten Wochen waren. Mhm. Ja, zu diesen Themen. Super. D danke, danke für die äh, Danke für die Einblicke. Ähm, genau, Renate hat ja noch eine Frage, welcher und und dann schließen wir auch langsam ab, welcher mhm. inhaltliche Mehrwert für den Anfragenden hat Berenet im Vergleich zu E-Mail inhaltlich? Ja. ja. Also so Vorteile für die Organisation, aber also da man intern besser strukturieren ja. kann, aber für die für die Kundinnen? Also. Wie gesagt, abgesehen davon von der, vom Sicherheitsaspekt, aber das ist nicht die Frage, aber das ist ein ganz wesentlicher Unterschied eben äh, zum normalen E-Mail, eben diese, der Datenschutz, also die Verschlüsselung. Inhaltlich äh, ist es so, dass, äh, dass man innerhalb dieser Plattform äh, auch die Möglichkeit hat, ähm, ein, ein, ein, ein Wissensmanagement aufzubauen, was wir auch gemacht haben. Das heißt, ich habe äh, Dokumente drinnen, die ich... Äh, sehr leicht einfügen kann. Ich habe, also Es gibt gewisse Dinge, die wir als Beratungsteam vorbereitet haben, was uns das an, was uns erleichtert, die Anfragen zu beantworten, beziehungsweise auch erleichtert. Also es arbeiten mehrere Leute, die in der Online-Beratung sind, an einem Wissensmanagement-Pool auch vorgefertigte Textteile haben wir da drinnen. Das heißt, es ist einfach das Arbeiten leichter für uns, für uns Berater mhm. mit dieser Plattform, als würde man hier würde jeder extra ähm, äh, per E-Mail. Das heißt, wir haben, man profitiert von dem, was die anderen machen sozusagen auch oder was die wie die anderen unterstützen. Ähm, inhaltlich, mein was ich schreibe, ja, kann ich im E-Mail natürlich auch schreiben. Es ist halt, äh, also ich, ich persönlich empfinde so, dass man halt oft in dieser Form, ja auch ähm, viel mehr so ein Teamgefühl gehabt. Ja? Man arbeitet dann etwas gemeinsam. Der Austausch, wir haben intern auch so ein, ein internes Kommunikationssystem, wo man auch ähm, miteinander unter den Beratern kommunizieren kann. Äh, also es ist einfach, vor allem für die, für die Berater äh, hat, ist es erleichtert das Arbeiten. Mhm. Für die Kunden, ähm, der Kunde merkt in dem Sinn, ich weiß nicht, ob der jetzt einen Unterschied merkt, ob er da jetzt einsteigt oder nicht. Ich habe schon das Gefühl, man ist, man ist man ist mehr jetzt da bei der Beratung. Es, es verschwindet nicht so in dem in diesem E-Mail-Eingang, wo alle anderen E-Mails drinnen sind. Und man ja. hat den, den Kommunikationsstrang schöner irgendwie zusammen. Ja? Das ist auf jeden Fall, fort. also das, das zusätzlich auch, wenn man zum Beispiel einen Chat gemacht hat und eine Mailberatung gemacht hat, man hat all die Antworten, die man hat, dort gespeichert genau. in dem drinnen. Ja, das ist sicher... Mhm. ist sicher wie du sagst damit auch eine speziellere ähm, form wenn man ja. sich speziell mit dem thema beschäftigt und seine sachen wieder auch nach längerer zeit wieder anschauen will ja also man, mhm. es verliert sich irgendwo in einem e-mail eingang hast du recht ja. mhm. okay äh, ich darf hier zahlen nachtragen wilfried hat mir gerade hier zahlen äh, untergeschoben <lacht> zugespielt <Ja. lacht> äh, Online-Beratung ist immer noch ein geringer Anteil, 15.000 von 208.000. Ja? Also 15.000 zu 208.000 Beratungskontakten sind online in den Jahren 15 bis 17. Wilfried, magst mhm. du noch ergänzen dazu? Oder? Genau, ich denke, du hast es gesagt, man sieht, dass es noch, also in den Zeitungen bis 17 noch ein relativ geringer Anteil war. ja. Genau, Wenn die Prozente, Prozente rechne ich nicht aus jetzt dazu, ja. aber <lacht> <lacht> so ungefähr vorstellen. Ich möchte bald, bald dann zu Eva überleiten, aber ich habe doch noch eine, eine sehr interessante Frage hier von, von Katja drinnen. Wie wird in der E-Mail-Beratung nachgefragt oder Bezug genommen auf, auf beruflichen oder Bildungslauf der, der Kunden? Ähm, naja, es gibt, wie gesagt, in dem Anmeldeprozess einerseits gibt es die Möglichkeit für die Kunden, Angaben auch zum bildungsweg zu machen ja höchster bildungsabschluss und ein freies textfeld und also es gibt die möglichkeit von sich aus einmal zusätzlich in zurück oder ansonsten äh, ansonsten äh, fragen wir zurück ja also alles, alles was ich also ich kann es mal für mich sprechen alles was ich wissen muss für eine beratung bei einer speziellen anfrage mhm. frage ich zurück ja und mhm. so entsteht dann auch eine kommunikation die erfahrung ist dass die meisten die eine anfrage stellen äh, wenn sie auch wenn sie komplexe ist ohnehin viel, viel erzählen ja? weil, weil, weil sie natürlich äh, selber auch wissen dass das wahrscheinlich wichtig ist zu erwähnen also es kommt meistens relativ viel und das was ich was ich an informationen brauche und nicht bekomme, also generell ist es so weil ich da gelesen habe auch in dieser anfrage ähm, ob das nicht sehr langwierig und aufwendig ist ja, die Online-Beratung, die schriftliche, schriftbasierte Online-Beratung ist aufwendig. Das ist grundsätzlich. Also es ist nichts, es ist nicht so, dass das, dass das schneller geht als irgendeine andere Beratungsform. Das ist auch nicht der, der Zweck dahinter. Es ist sehr aufwendig, das Lesen, das Formulieren, das Schreiben. Bei schwierigen Anfragen auch noch eventuell, dass man, dass man das öfter nochmal durchliest, bevor man es bevor wegschickt. Das heißt, es ist ein Tool, das zusätzlich Kunden äh, bringen soll. Ja? Leute, die nicht zu einer persönlichen Beratung gehen, vielleicht nicht telefonieren wollen, die das ja. lieber online machen. Es ist nicht ein, ein Tool, um Zeit zu sparen. Ja, also es ist einfach ein weiterer, eine weitere Zugangsmöglichkeit. Ja. Vielleicht auch im Sinne von Abbau von Barrieren, wenn man mehrere Zugänge anbietet. Dann genau. Das letztendlich mit weniger Barrieren versehen. Ich meine, eine Frage, ich glaube, die geht dieser Spur zu weit, äh, ob diese Form der Online-Beratung auch in therapeutischen Settings funktioniert? Ja, es ist, also nicht bei uns. Also es ist nicht unser Auftrag, das bereit zu machen. Ich weiß aber, dass die Online-Beratung in, in, in Einrichtungen, die therapeutische Angeb Angebote haben, eigentlich schon schon viel länger eingesetzt wird, als es jetzt in der Bildungsberatung eingesetzt wird. Ja. Also ich weiß das weiß ich nur, dass es das Angebot schon gibt. Wie es da jetzt genau funktioniert oder wie gut, hm. da bin ich jetzt nicht der Spezialist, hm. aber ich weiß, dass es eingesetzt wird, schon seit vielen Jahren eigentlich. Gut. Ja. Letzte Frage. Wollt ihr auch in, in videobasierte Online-Beratung einsteigen? Und dann aber wirklich äh, Eva. Ja, also die Eva kann dann eher erzählen von, von der videobasierten. Ähm, wir haben es jetzt nicht in, in erster Linie geplant. Es ist auch darüber schon gesprochen worden, aber es ist, ist jetzt nicht der sofort nächste Schritt. Ja. Also ich denke mal, man wird dann von Erfahrungen von anderen Einrichtungen, das machen einmal sich anschauen, ob man das dann überlegen. Genau. Ja. genau. Wir hören jetzt die Erfahrungen von Eva <lacht> zur Videoberatung. Eva, bitte. Ja, gerne. Danke, David. Ähm, ja, also vielleicht noch kurz zu Beginn. Äh, wir haben mit der videobasierten Online-Beratung via Skype 2015 gestartet, die Bildungsberatung in Wien, und zwar als bild projekt äh, Eva, eine, eine bitte. Kannst du versuchen, das Mikro ein bisschen näher zu nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Und hört Sie mich? Ja, besser? wir hören. Es ist möglicherweise eine Spur besser. Ja. Moment, äh, ich schaue noch schnell, ob ich es noch optimieren kann. Also. Aber es dürfte das richtige Mikrofon sein, weil Aber man hört, wenn das ja. ja. ja. okay. hm. es dran wackelt. es sollte passen. passen. Ich laut und deutlich, ich glaube, dann ist es okay. Okay, also nochmals von vorne. Ähm, und zwar, also wir Bildungsberater in Wien haben mit der schriftbasierten Online-Beratung mit Skype haben wir 2015 als Pilotprojekt gestartet und einer der Gründe, warum wir damit gestartet haben, war auch ein bisschen ähm, aus der beraterischen Erfahrung heraus, dass oftmals Personen, also bestimmte Zielgruppen von uns Beratungstermine absagen mussten, wie zum Beispiel Mütter, ähm, weil vielleicht ihre Kinder krank geworden sind oder keine Betreuung oder eben Personen aus Ausland, die eben Probleme hatten, eine Beratung zu bekommen, äh, beziehungsweise weil es teuer war und äh, das waren eben unter anderem zu so Gründe, warum wir zu schriftbasierten Online-Beratung per ähm, Skype übergegangen sind. Ähm, es ist eben da komme ich gleich vielleicht zu den Besonderheiten des, der videobasierten Beratung, ähm, ist eben ganz ein großer Punkt, ähm, dass man eigentlich Nähe durch Distanz schaffen kann. Äh, es ist ja so, dass eigentlich die Distanz da ist. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich in das Wohnzimmer unserer Kunden und unserer Kundinnen eintreten mit der Beratung, ähm, ist doch eine gewisse Nähe da. Also man kann sagen, so eine Komfortzone. Ähm, kann auch dazu führen, dass sich die Kunden Kundinnen leichter öffnen. Ähm, natürlich muss man dann auch immer schauen, ähm, dass man beim Thema bleibt. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Ähm, und weiter zu den Besonderheiten ist natürlich auch die Zeiteffizienz. Ähm, es fällt keine An- und Abreise an, also man steigt direkt ein. Es ist natürlich auch viel flexibler wie eine Beratung, eine Face-to-Face-Beratung, weil wenn jetzt irgendwas aufkommen sollte, eine Frage, wenn die Kundin sagt, oh mein Gott, da ist jetzt was Dringendes, karten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man das viel schneller macht, ohne dass man jetzt aufwendige An- und Abreisezeiten einplanen muss. Mhm. Genau. Und was natürlich auch eine Besonderheit ist in der Skype-Beratung, ist natürlich die Mimik. Also dadurch, dass man ja wirklich auf das Gesicht fixiert ist von der anderen Person, kann man die Mimik und das Ganze viel besser wahrnehmen. Ähm, aber es fallen halt Sachen weg, wie in der Person im Beratung. Also zum Beispiel kann ich jetzt meiner Kundin oder meinem Kunden die Hand nicht schützen wenn er oder sie hereinkommt. Ähm, das kann man zum Beispiel auch kompensieren, dadurch, dass man jetzt äh, sagt, okay, ich starte vielleicht Anrufer. Also ich rufe die Kundin oder den Kunde an und habe so eine virtuelle Begrüßung. Was natürlich auch noch eine riesengroße Besonderheit ist, ist, dass ich in der videobasierten Beratung die Möglichkeit habe, Chats, also wie jetzt auch hier heute bei Zoom, gleichzeitig auch den Chat zu benutzen. Und eben wenn es ein Link da ist, wo ich meiner Kundin und meinem Kunde gerne mitgeben möchte, dass ich den eben direkt eingeben kann, dass mir natürlich auch die Kundinnen der Kunde etwas schicken kann, wenn etwas da ist ähm, und dass wir natürlich auch gemeinsam am Computer suchen können beziehungsweise recherchieren können während der Beratung. Und das ist ein ganz ein lässiger Punkt, mhm. meiner Meinung nach, weil das eben viel ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment auch mitgibt den Kundinnen. Und das ist auch ein Punkt, ähm, wo ich ein bisschen mit der Bildschirm freigabe, das für mich noch nicht so in die Beratung eingeholt habe, weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich immer viel netter, wenn man gemeinsam recherchiert mit den Kundinnen, mit den Kunden. Mhm. Genau. Mhm. Ja, du äh, finde ich erstmal total interessant. Ich finde auch interessant diesen Aspekt Nähe durch Distanz. Ja. <lacht> Also dass der Beziehungsaufbau möglicherweise besser sein kann, auch weil, ja, ähm, ja, spannend. Du hast erzählt von Skype, du hast mir aber auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr Skype nicht mehr äh, verwendet und es kam hier auch eine, äh, ja, wegen Dateninformationen Geschichte. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Genau, also Skype wird es aktuell nicht mehr verwendet. Ähm, das war aber auch äh, also generell schon ein wenig geplant, weil das Skype tatsächlich ähm, so eine Testphase, eine Pilotphase war, wo man am Anfang gesagt hat, es ist niederschwellig, es haben viele Personen vorinstalliert und jetzt ist wirklich so der aktuelle Stand, dass wir sagen, es ist an der Zeit, ein neues Medium zu suchen. Natürlich ist eben auch die neue Datenschutzgrundverordnung ein Punkt, wo das für uns dann auch mehr motiviert. Ähm, wir wissen aktuell noch nicht genau, was wir verwenden, aber natürlich, um ein bisschen jetzt ähm, zum BeraNet anschließen, ist es, wäre es naheliegend, ähm, dass wir jetzt alles unser Online-Angebot unter einem Dach anbieten, ähm, weil wir schon über die BeraNet-Plattform unsere Chat- und Online-Beratungen anbieten, dass wir hier auch noch die videobasierte Online-Beratung über BeraNet eventuell anbieten. Aber wie gesagt, wir sind hier jetzt gerade am Testen. Ähm, und äh, wir können da jetzt noch nicht konkretes sagen, aber es wird natürlich sehr leidigen. Genau. Also wir, wir können auch kurz dann demonstrieren oder oder zumindest Screenshots zeigen, wie, wie Video bei BeraNet äh, aussehen kann. Es gab ja auch noch ein paar Fragen, aber findet wegen der Technik eine Selektion äh, der Kundinnen statt? E-Mail. Kann jeder möglich Video möglicherweise nicht? Ähm, wie war die Frage noch Na gut, also die die Frage ist nicht nicht alle können Online Beratung oder E-Mail oder Videoberatung in Anspruch nehmen, weil nicht alle haben eine Webcam vielleicht jetzt so. Ja? Genau also, also gar nicht eine, eine eine digitale Spaltung oder so noch mal. Ähm, nee, ist es ist so, dass wir eben, ähm, von der Bildungsberatung auch erstens mal ganz viele Formate anbieten. Ähm, wir wollen ja auch alle Personen erreichen. Also sind die Erdbeerenberatung, Beratungstermine, Telefonberatung. Also wir haben ja viele Kanäle, Kanäle extra dafür, dass wir viele verschiedene Personen erreichen können. Und beides möchte ich dazu sagen, dass natürlich auch diese Beratung ähm, via Skype, wie wir es bisher hatten, auch mit dem Smartphone abgehalten werden kann. Und ein Smartphone haben mittlerweile schon sehr viele Personen, natürlich nicht alle und das stimmt natürlich, wenn jetzt Personen kein Smartphone, kein Computer haben, kein Laptop haben, keinen Zugang dazu haben, wird natürlich eine online-basierte Videotelefonie nicht stattfinden ja. wird, von, diesem, von dieser Zielgruppe dann vermutlich aber auch nicht als äh, bevorzugtes Format genau. gewählt. Ich meine, die Online-Beratung ersetzt ja nicht die, die traditionellen Präsenzberatungsangebote. Die bleiben ja weiterhin bestehen und es und sind ja nur weitere Möglichkeiten, die man in genau, es, nehmen es weitere Kanäle, ähm, ja. die in Anspruch genommen werden können. Ein wirklich interessanten Aspekt finde ich hier bringt Katja ein. Ist es für Beratungskundinnen nicht gerade gut, auch woanders hinzugehen und rauszugehen, das Zuhause zu verlassen, <lacht> <lacht> um um. offen für Neues zu sein. Es muss nicht sein, dass die, Skype, also das die Beratung, die online-basierte Beratung via Skype, nur via Skype stattfindet. Also es gibt ja auch im, im ja. Sinne des Band Accounting die Möglichkeit, dass die Kundinnen oder die Kunden dann auch sagen, okay, jetzt ähm, würde ich dann doch gerne mal zu einer Beratung kommen, äh, dass man das Format wechselt ähm, und dass man auch mal aus dem Haus, also aus dem Haus rauskommt und neue, eine neue Beratungsumgebung hat. Ähm, für manche Beratungskunden und Kundinnen von uns ist eben gerade das, dass sie nicht aus dem Haus gehen müssen, mhm. eben aufgrund von Beeinträchtigungen, Einschränkungen. Ähm, ein guter erster Schritt, um eben eine Beratung in Anspruch nehmen zu können, um eben sich einmal zu trauen, diese Beratung zu haben. Ähm, eben aus diesem Grund, weil sie das Haus dafür nicht verlassen müssen, mhm. weil sie nirgends hingehen müssen. Mhm. Ja. Mhm. Gut, finde ich halte ich für sehr nachvollziehbar. Äh, vielleicht äh, ist es auch eine gute Gelegenheit, noch mal zu zeigen, äh, was heißt noch mal zu zeigen, wie bei wie bei Beranet die die Videoberatung aussehen kann, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Darf ich dich bitten, Birgit, uns da einen Einblick sehr gern. Sehen. Ich werde dafür meinen Bildschirm teilen. Lese, aber gerade der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms oh, deaktiviert. Oh, oh. Ja, ja, das war Absicht, Lieber aber natürlich. Über Host kannst du das bitte. Jetzt, äh, das bitte. jetzt nicht mehr. Jetzt nicht jetzt, muss mehr. Es gehen. jetzt muss es gehen. Okay, ich sehe ja nicht, was ihr seht, aber wenn ich da meinen Bildschirm jetzt freigebe. Ich hätte aber meiner Meinung nach den Bildschirm bereits freigegeben. Na, na, na, na, jetzt so vielleicht besser? Na, noch nicht. Noch immer nicht, okay. Also die Bildschirmfreigabe jetzt ist soweit, ja, okay. Jetzt sehen wir. Uh, was ihr sehen sollte oder was Sie sehen sollten ist jetzt uh, die... Nicht ganz. Um, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Was kann ich noch tun? Wir sehen jetzt da diese, das Zoom-Fenster, das Browserfenster. Ihr seht das Zoom-Browser-Fenster. Da schiebst du es einfach rüber. Das zoom browser -Fenster. Er hat jetzt den ja. mittleren da, wo du ja, ja, da wo du bist. Da, Satz, wo du, bist. Ich verstehe. du hast so viele Bildschirme. Ich habe so viele Bildschirme. Das finde ich sehr interessant. Wir haben das nämlich gerade vorhin ausprobiert. Da war das der richtige Bildschirm. Und ich kann höchstens eins machen. Jetzt seht ihr meine Google-Seite. Ja, genau. Aber ich dort, kann, dort rein. Ja, ja. wenn das so einfach wäre, das geht schon. Ich kann das so machen. Genau, super. Und hier jetzt sehen wir. meinen Bildschirm freigeben. Auch nicht ganz so, wie ich das wollte, aber doch einigermaßen. Was ihr sehen solltet, ist die Einstiegsseite des, ähm, der Website vom Frauenservice Graz. Leider jetzt nicht in der Bildschirmpräsentation, weil ich zu viele Bildschirme habe, so geht es glaube ich. Ja. Uh, und uh, wenn man uh, das Frauenservice uh, uh, besucht, hat man die Gelegenheit, eine der wenigen Einrichtungen zu besuchen, die in Österreich bereits mit der Video-Chat-Beratung arbeiten. Uh, also das ist eine auf BeraNet gehostete Beratung, die video Videoberatungsmöglichkeit anbietet. So quasi Skype auf BeraNet, wenn man das jetzt mal ganz einfach uh, formulieren will und ich gehe das jetzt einfach mal so durch wie es ähm, mir jetzt möglich ist leider nicht so schön wie im test vor ich würde einfach auf die, auf die Seite des Frauenservice gehen und treffe, sehe dort für die Beratungsstelle, äh, klicke ich einfach auf das lila Feld für Beratungsstelle, dann wird mir dort erklärt, was hier an Beratung von Frauen für Frauen angeboten wird und in welcher Form. Eine der möglichen Formen ist eben die Online-Beratung per E-Mail oder Videochat. Und wenn ich da jetzt auf Online-Beratung klicke, dann komme ich in ein, auf eine Seite, wo man kurz erklärt wird, wie dieser Videochat funktioniert und äh, wie nicht anders zu erwarten, braucht man dafür äh, ein Endgerät mit Kamera und einfach Headset. Die einzige Einschränkung ist, wenn man hier die Videochat-Beratung von BeraNet nutzen möchte, sollte man das mit Mozilla Firefox oder Chrome tun oder Opera. Lieber nicht mit dem Internet Explorer. Es ist aber die Nutzung sehr einfach. Äh, es äh, zeigt sich direkt im, auf der gleichen Seite wie diese Erklärung, so eine so ein, eine, ein Feld, wo immer dann, wenn ein Berater online verfügbar ist, äh, dieses grüne äh, äh, Feldchen da aufgeht. Auf Und wenn ich da drauf klicke, dann komme ich zu so einem... Dialogfenster, wo ich für den Videochat gebeten werde, einen Namen anzugeben. Ich habe das mit meiner Kollegin im Frauenservice ausprobiert. Ich muss dazu sagen, das Frauenservice Graz ist mein zweiter Arbeitsplatz. Meine Kollegin hat meine Anfrage bitte um kurze Beratung, sehr unkompliziert angenommen. Ich habe dann da auf zum Videochat geklickt und musste dann einen Moment warten. Also das ist so ein typisches Wartefenster, haben Sie einen Moment geduld und Sie werden mit einer Beraterin verbunden. Und das hat nicht lange gedauert und dann war sie hier. Und was wir da jetzt sehen, ist die typische Oberfläche des Videochats mhm. in BeraNet. Also ich habe da... Ähm, die Beraterin Gesprächspartnerin und auf der Seite eben diesen Chat, ein ganz normales Chatfenster. Ich finde, es ist eine sehr ruhige Oberfläche ohne ohne große Ablenkung und man hat auch den Eindruck wirklich in einem Raum zu sein, für also einem ungestörten Raum zu sein für einfach eine Beratungssituation. Und wir haben dann da einfach einen kurzen, bei diesem Test, einen kurzen Dialog geführt. Ich wollte das eigentlich live heute herzeigen, aber sie hat äh, heute um die Uhrzeit äh, nicht die Möglichkeit gehabt, dabei zu sein und mit uns das live durchzugehen. Sie hat mir aber die wichtigsten Erfahrungen auch eben berichtet und mitgeteilt dazu, Sie hat eben ähnlich wie Eva, von dir das jetzt angesprochen worden ist, ursprünglich ähm, oder von oder ähm, ähm, wie von Stefan das schon erwähnt worden ist, als Möglichkeit, dass es gab erst einfach nur die E-Mail-Beratung bei BeraNet und das, diese videochat beratung war ein Stück Upgrade dazu. Also man hat sie dann einfach im Frauenservice die Software extra dazu anschaffen müssen. Das war eine einmalige Investition von ich glaube in etwa, in etwa. 1000 Euro und dann für, ich glaube, vier Beraterinnen Zugänge in etwa 100 Euro im Monat ähm, Lizenzgebühren. Und die, die die Zufriedenheit ist einfach total groß. Es war die Übergangsphase ein bisschen heikel. Na, das ist ein unten. Na, rechts, ganz unten. Okay, da hat sich mir gemeldet. Mhm. Alles klar. Nein, Gut. wir hören dich wieder. Ja. Also ich Gut. bin ohnehin ja. schon dabei, von Erfahrungen ja. zu berichten, ohne zu wissen, ob euch das jetzt interessiert, ob sie das ja. interessiert. Ich möchte nicht monologisieren, aber es ist einfach, denke ich, eine spannende Option, weil gerade diese Fragen ja. des Datenschutzes und ja. auch diese jetzt im Zuge der Datenschutzgrundverordnung geben, das wird einfach von BERANET eben da auch serviciert ja. und aktiv bearbeitet und ja. abgedeckt. Also es ist so ein Stück... Stück Möglichkeit, des Skype-Feeling in einer geschützten Umgebung mitzunehmen, die für Beratung vorbereitet ist und für Beratung geeignet ist. Ja, und wenn es technisch gut funktioniert. Eine Frage ja. noch, ist der Bildschirmfreigabe auch möglich, so wie du uns jetzt so gut zeigen kannst, wie es funktioniert, dass man dann auch in einer Beratungssituation Ähnliches tun kann? Also diese Frage habe ich erwartet, David, ich bin nicht sicher. Mhm. Es tut mir leid, ich bin nicht sicher. Ich glaube es nicht. Mhm. Okay. Könnte mich irren. Weil das ist schon ein, ein sehr schönes... Das wäre wichtig, ja, ja. Wenn man, wenn man am, am Bildschirm... Mm, ich, bin, ich bin jetzt einfach nicht sicher, ja. Ja. gut. Letzte Fragen zum Thema äh, Videoberatung, weil wir jetzt schon an, eine Spur hinten sind mit der Zeit. Aber vielen Dank, Birgit, für diese Einblicke hier in diesen neuen Bereich. Gerne. Sonst darf Eva noch irgendwie einen abschließenden <lacht> Gedanken <lacht> uns übermitteln. Um. Ja, also es ist auch für die Beraterin natürlich und für den Berater ähm, eine zusätzliche Herausforderung oder eine neue, tolle Herausforderung, ähm, nicht nur für die Kunden und Kundinnen, ähm, gerade auch, es sind halt viele Punkte, wo man mehr achten muss, drauf. man muss extrem pünktlich sein, weil wenn im Vorhinein, wie wir heute bei mir schon gesehen haben, ähm, technische alle technischen äh, Sachen im Vorhaben abklären sollte. Ähm, dann ist es auch so, dass man natürlich als Beraterin ähm, davor alles herstellt, richten muss. Wie kann ich so oft aufstehen und etwas tun wie in der Face-to-Face-Beratung? Es ist wichtig, dass ich alles kommuniziere. Also dass ich kommuniziere, wenn ich aufstehe, wo ich hingehe, weil das ja meine Kundin oder mein Kunde nicht sieht, was ich und natürlich auch wichtig zu kommunizieren, wenn ich irgendwas suche. Also eigentlich alles, was ich mache, wenn äh, meine Augen woanders gehen, das, das auch kommunizieren, dass eben keine Unsicherheit auf Seiten des Kunden, mhm. der Kundin oder des Kunden entstehen kann. Ähm, das sind nochmal so wichtige Punkte, finde ich, äh, was man eben als Beraterin, als Berater auch berücksichtigen sollte. Mhm. Mhm. Genau. Weißt du, ob in Deutschland äh, Videoberatung gemacht wird, Bildungsberatung? Sonst gab es offenbar im Forum dazu äh, Gespräche und wahrscheinlich auch Hinweise, die ich jetzt auch nicht gesehen habe, aber vielleicht kann man den Link dann auch aussuchen. Ja, gut, ich glaube... Ich glaube, damit schließen wir diesen Bereich ab, Videoberatung und, und wir wechseln jetzt ein bisschen Rollen. Ich verlasse jetzt die Rolle des Moderators, übergebe diese Rolle an, an, an Birgit und kann gerne ein bisschen was erzählen zu weiteren Einsatzmöglichkeiten hier von, von diesem äh, Videotool, nämlich gerade in, in Richtung Bildung und Erwachsenenbildung ist ja eigentlich das Kernthema des MOOCs genau also technische bedienung kommt ja noch als frage als beraterin braucht man natürlich eine gewisse kompetenz auch sehr gute vorbereitung kann manchmal zu wenig sein das ist wahrscheinlich im, im tun oder eva kommt man dann äh, Im tun also bei uns war sehr viel lessons learned natürlich ähm, ja. wir haben ja da angefangen wirklich testen Projekt. und im Tun sind wir da immer wieder mehr drauf gekommen, auf was man Rücksicht nehmen muss, wo man drauf schauen muss, wenn die technische, wenn das technisch überhaupt nicht funktioniert sollte, ähm, kann man auch noch spontan auf die Chatberatung bzw. auf die Telefonberatung ausweichen. Natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Gut, gut. Also kreativ sein eigentlich als Beraterin auch ein wenig. Mhm. Gut. Ich glaube, jetzt äh, Themenwechsel. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, Eva. Ähm, ja, jetzt sage ich ganz kurz, ich meine, die, die Möglichkeiten für Bildung sind ja eh klar, weil ich meine, was wir jetzt hier machen in diesem Webinar, ist ja Bildung. Ja? Also das ist jetzt eine, eine Möglichkeit, dass wir uns so in, in einem, einem Workshop-Charakter äh, äh, treffen. Hier übrigens äh, läuft jetzt unsere, unsere Live-Übertragung auf Facebook, da schauen uns immerhin auch drei. Personen zu. Wenn man das jetzt auf eine, auf eine öffentliche Facebook-Präsenz stellt und äh, das dann auch noch von vielen geteilt wird, äh, dann, dann kann man natürlich auch theoretisch hunderte von, von weiteren äh, Zuschauern dann in dem Fall eher bekommen. Das Interessante ist bei diesem bei dieser Livestreaming-Funktion, dass es auch wieder Öffnung ist von, von Bildung und wenn wir hier im MOOC offene Bildungsressourcen produzieren, dann dann, dann bedeutet so ein, ein Webinar auch, auch neue Zugänglichkeiten und der Livestream nochmal eine weitere Form auch äh, von Öffnung und dann eben nicht Produkt wie, wie bei offenen Bildungsressourcen, sondern eben auch Prozess, wie jetzt hier bei, bei unserem Webinar-Workshop. Deshalb, deshalb finde ich, find ich auch dieses Format so bildungspolitisch irgendwie sehr, sehr spannend. Das hier ist ein Screenshot aus meiner, meiner Uni-Lehrveranstaltung, da lege ich Wert drauf, dass alle das Video einschalten, weil dort ganz, ganz viel an, an Interaktion passiert, auch, auch in, in, Arbeits, in Arbeitsgruppen und, und wirklich 36 Leute, die dort ganz intensiv miteinander kommunizieren. Ich experimentiere sehr gerne mit dem Format und, und hier sieht man ein, ein Live-Webinar in dem äh, mit einer Drohne äh, in der Gegend rumgeflogen wird. Das kann jetzt irgendwie erstmal lustig sein. Also man geht irgendwo hin und zeigt was von oben. Äh, aber, aber letztendlich äh, kann, kann, da, kann daraus auch sehr schnell eine, eine ernste Anwendung. Genau, hier ist vielleicht noch lustig. Hier, hier sieht man uns wirklich auf der Wiese sitzen und, und wir gestalten das Webinar von. Von, von, dieser, von dieser Visa aus. Ja, und, und man beobachtet uns gleichzeitig eben aus der, aus der fliegenden Drohne. Ja, aber die ernste Anwendung wäre wär hier ein, ein sogenanntes Faminar, das ist das, äh, machen hier ländliche Fortbildung, Borkenkäferbekämpfung. Und, und da ist man im Wald, also da wird das, das Webinar aus dem Wald heraus gehalten. Und, und das, das nächste Webinar ist tatsächlich eins, da geht es dann um, um Waldschäden. Und da spielt natürlich dann die Drohne auch wieder eine Rolle. Und das ist auch eine Form von, von Erwachsenenbildung eben für, äh, für den Bereich der Landwirtschaft. Also da wird die Drohne dann die, die Waldschäden von, von oben, äh, von oben an, analysieren, analysieren können. Und, und vielleicht auch noch, um, um zu zeigen, ich, ich habe so gerne Eier ah ja, hier bei Herbert auch dabei. Ganz, ganz aktiv war er hier. Uh, Mobilität finde find ich auch so interessant. Und, und in diesem Webinar war es so, dass wir einen, einen, einen Stadtrundgang uh, gemacht haben durch Salzburg und uns und einfach also barock. Uh, also auch eine Form eigentlich von, von Erwachsenenbildung, wo man, wo man Erwachsene oder Interessierte mitnehmen kann zu, zu interessanten Orten. Ja, weil, weil eben Zoom und viele andere Webkonferenzsysteme auch so gut mobil äh, verwendbar sind. Vielleicht noch ein, ein Einsatzbereich. Das war äh, letztes Jahr im Juni <lacht> unsere, unsere Nachkonferenz -Konf ähm, am, am Bifab am, am Wolfgangsee und und da waren 20 Leute ungefähr waren vor Ort, aber, aber noch mal zehn weitere waren, waren zugeschaltet und konnten, konnten auch an diesem Workshop teilhaben. Also das war auch irgendwie eine Form von, von Blended Learning, weil, weil es ein klassischer Präsenz-Workshop war, aber eben mit, mit Online-Teilnahme. So Birgit, ich habe dich jetzt gar nicht moderieren lassen. Ja, weil du also, wir, sind ja, wir können uns ja outen. Wir haben ja sozusagen noch zusätzlich ein weiteres Kommunikationstool nebenbei laufen. Und ich habe mir bei dir, David, schon im Vorbeugend entschuldigt dafür, dass ich eventuell Tempo machen muss, weil wir ein bisschen was aufzuholen haben. Und ich bin da sehr dankbar, dass du unseren, dass deinen Streifzug sozusagen durch die, durch die Erwachsenenbildung mit Videokonferenztechnologien so bunt und so gleichzeitig rasch und zügig gehalten hast. Ich denke mal, mit diesen Einblicken. das waren ja mehr so wie wirklich wie Schlaglichter jetzt auf die Möglichkeiten, die es gibt, hast du uns einfach super gezeigt, wie wie viel Videokonferenztechnologien äh, in der Bildung, in der Erwachsenenbildung dazu beitragen können, mobiler zu werden, Distanzen zu überbrücken, ähm, mehr Menschen zu erreichen, entferntere Menschen zu erreichen, auch andere Perspektiven einzunehmen, die man sonst gar nicht hätte, also von oben ja. auf was drauf zu schauen, im Wald ja. unterwegs zu sein, in der Stadt unterwegs zu sein, also welcher Zuwachs auch an Räumen und an Mobilität mit Videokonferenztechnologien in der Bildung verbunden ist ja also ja. es ist einfach ganz toll äh, ja. da könnte jetzt. man ich denke das wäre eigentlich äh, Raum für ein eigenes äh, Webinar für eigene Veranstaltung ja, äh, ja. und, das, und das, vielleicht magst du das, das auch gleich darf jetzt zusagen ankündigen ja genau das ist die, die Werbeeinschaltung <lacht> Wo, wobei ich auch schon weiß dass, dass, dass zahlreiche das zahlreiche teilnehmende dort auch sich schon angemeldet haben startet nächste Woche am Donnerstag und, und da geht es dann wirklich nur um das Thema fünfmal eine Stunde ja mit Start eben kommenden Donnerstag äh, nur zum Format Webinar in der Erwachsenenbildung ja mit mit Hintergrund Meta ebene politischer Ebene äh, Technik die die unterschiedlichen Formate Methoden und so weiter die die Teilnahme ist kostenlos und man kann sich noch anmelden ja den Link den Link habe ich reingestellt äh, hier in den Chat. Super, vielen Dank, David, dafür. Wir haben das im Vorfeld also ein Stück besprochen als Anschlussveranstaltung an den eBMOG für alle die, die jetzt in der letzten Einheit Feuer fangen und sich diese Webinar-Technologie für die Bildung näher anschauen wollen und ähm, da ein bisschen eintauchen wollen, weil wir ja auch sehen erkennen, dass äh, gerade diese Webinar-Technologie mit MOOCs potenziell auch gut weiter kombinierbar ist. Also wir haben sie in unserem MOOC in diesem Format des Inverse Blended Learning gut kombiniert, aber es gibt noch weitere Kombinationsmöglichkeiten dazu. Mhm. Mhm. Ja gut. Äh, ich denke, wir müssen ein bisschen schauen. Wir haben jetzt da eine Stunde schon unserer Zeit verbraucht und haben eigentlich eine Dreiviertelstunde jetzt geplant gehabt und wir haben zwei wichtige Punkte noch auf der Agenda. Wenn ich mich erinnere an unser Publikumsvoting vom Beginn, dann habe ich so ganz stark in Erinnerung, dass viele diskutieren wollten zu den Möglichkeiten und Geschäftsmodellen von MOOCs. dass uns natürlich auch noch sehr interessiert, wie lief es in den Begleitgruppen und dass wir auch noch den Punkt drauf hatten, was macht ihr aus dem das war aber jetzt im Voting zu Beginn nicht ganz so der Renner. Also wenn ich mir überlegen könnte, was wir jetzt bevorzugt machen sollten, dann würde ich vorschlagen, dass man unbedingt äh die Begleitgruppenleiterinnen, Lernbegleiterinnen, die da sind und einfach Erfahrungen berichten wollen, unbedingt einladen, dazu was zu erzählen und dass dann wir anschließend, also Karin und ich und gern Wilfried oder wer mag, noch über die Zukunftsperspektiven des ep berichten. Und damit würde ich gern die Moderation wieder an dich zurückgeben, David, wenn das so mhm. passt. Danke Birgit, du mich sehr gut vertreten. <lacht> äh. Gern. Ich sehe, seh, wir haben Lisa hier, die, die mit äh, geleitet hat, nämlich an, in Berlin eine Begleitgruppe. Habe ich wen noch übersehen aus Begleitgruppe? Kann mir das wer sagen? Ob noch wer da ist? Brigitte ist, glaube ich, nicht da, oder? Die ist im Urlaub. Die ist wirklich im Urlaub. <lacht> Lisa, erzähl, erzähl aus, aus Berlin, wie ist es gelaufen? Was habt ihr gemacht? Ja, gerne. Ähm, also bei uns, äh, wir hatten ja letztes Jahr von der Kost schon mal eine Begleitgruppe. Hört ihr mich alle? Oder? Ja, du kannst ein bisschen näher zum zum Rechner kommen, dann ja. ist es glaube ich äh, deutlicher. Okay, genau. Also bei der Kost hatten wir letztes Jahr schon eine Begleitgruppe und da war es so, dass wir am Anfang sehr viel äh, Interesse hatten und dann aber am Ende nur noch fünf Teilnehmende übrig geblieben sind. Und also werden der ganzen Begleitgruppenphase einen hohen Verlust an Teilnehmern. Und dann haben wir dieses Jahr halt versucht, das ein bisschen zu ändern oder äh, halt haben überlegt, wie wir es gestalten können, dass mehr Leute dranbleiben bei uns. Und da sind wir halt, da haben wir überlegt, einerseits, dass wir das als Frühstückstreffen gestalten. Und zwar immer von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, dass die Leute danach weiter in Beruf können und eben schön Vereinbarkeit von Weiterbildung und Beruf gewährleistet ist. Und wir haben dann immer Brötchen mitgebracht für alle Teilnehmenden und es gab Obst und Kaffee. Genau, also das war dann ganz gut und dadurch war es auch schon mal eine ganz entspannte Atmosphäre, einfach bei unseren Begleitgruppentreffen. Und genau, dann haben wir auch noch gedacht, also unser großes Ziel war natürlich, dass die Leute den Transfer in die eigene Arbeitswelt schaffen von den ganzen Tools. Und dadurch war es natürlich schwierig, wie macht man jetzt ein methodisch didaktisches Konzept, wenn man nicht genau weiß, welche Fragen kommen da auf uns zu. Und wir haben dann vom Inhalt her es jedes Mal so gestaltet, dass wir erstmal einen Rückblick gemacht haben von, durch die Teilnehmenden die dann erstmal erzählt haben, was ist ihnen hängen geblieben, was war für sie besonders relevant in der letzten, im letzten Modul, so dass wir dann auch immer gesagt haben, es können alle kommen, auch die, die vielleicht noch nicht das komplette Modul abgeschlossen haben und dass trotzdem alle auf dem Stand sind und man dann schön diskutieren kann zusammen. Und genau, das haben dann auch sich gleich viele Leute bereit erklärt, das zu machen, das war ganz schön. Und ja, dann haben wir nach dem Blick zurück halt immer den, äh, den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, ihre Fragen anzubringen. Wir haben dann immer versucht, das gleich zu sammeln und das zu diskutieren. Und für den Notfall hatten wir immer ein paar Fragen mitgebracht und ein bisschen Input. Also nur für den Fall, dass von den Teilnehmenden eben gar nichts kommt, haben wir dann was vorbereitet. Aber das haben wir eigentlich nur selten gebraucht. Also meistens waren da rege Diskussionen in unseren Gruppen. Und es war auch so, dass... Ähm, eigentlich bis zum Schluss hatten wir jetzt eine ganz konstante Teilnehmendenzahl. Wir hatten parallel zu unserer Begleitgruppe noch eine Online-Plattform. Also wir haben dann Slack noch genutzt. Wir haben gedacht, das ist ganz schön, da kann man nochmal ein zusätzliches Tool ausprobieren. Es war natürlich am Anfang schwierig mit ähm, dem Zugang, bis da mal alle aktiv waren. Aber jetzt beim letzten Begleitgruppentreffen hat es sehr gut geklappt. Also wir haben die Absagen erhalten über Slack und wir haben die Brötchenbestellungen organisiert über Slack und ja das hat alles sehr gut geklappt also die Leute haben sich wirklich gemeldet wenn sie nicht konnten und ja waren reger Austausch deswegen das war sehr gut also wir haben eine sehr gute Erfahrung und viel positives Feedback von der Begleitgruppe dieses Jahr bekommen mhm. und es sind auch wirklich viele dran äh, dran geblieben ich weiß jetzt nicht ob alle den EBMU auch komplett abgeschlossen haben aber sie sind jedenfalls immer trotzdem noch zu unserer Begleitgruppe gekommen und sind am Thema geblieben, genau. Also doch ein, ein, ein wichtiger, motivierender und natürlich sozialer Faktor, das ja. gab, ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Äh, so, so schön, Gunnar muss gerade zu seinem letzten Begleitgruppenabend. Ja. <lacht> genau, also wir waren äh, ja, neun natürlich. Teilnehmer mhm. Mhm. in unserer Berliner Begleitgruppe. Obwohl auch am Anfang mehr Interesse war. Mhm. Aber es war eigentlich eine gute Größe. Sehr gut. Habt ihr Fragen an, an Lisa? Die Rolle des Essens. Die war nicht ganz so hoch, aber ich glaube, es war auf jeden Fall, also am Anfang ist es fast ein bisschen untergegangen, dass wir das machen mit dem Frühstückstreffen. Ich glaube, das hätten wir noch mal mehr über die E-Mail schreiben sollen, nicht über Slack, weil die Leute da noch nicht den Zugang zu Slack hatten. Aber dann haben sich eigentlich alle gefreut. Aber ich sage mal, nur die Hälfte der Leute hat überhaupt was bestellt. Hatten die Begleitgruppen einen Wissensvorsprung? Wurden die früher freigeschaltet? Nee. Nein. Slack ist ein Kommunikationstool, so ein Online-Kooperationstool. Genau. Also wir haben im, im Hintergrund haben wir auch mit den mit den Begleitgruppen, zumindest Initiatorinnen über Slack auch kommuniziert. So ähnlich wie WhatsApp oder ein bisschen mehr wie E-Mail vielleicht. Irgendwie zwischen E-Mail und WhatsApp. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen wie Facebook mit zu Gruppen, also weil wir mal verschiedene Channels für verschiedene Themen hatten. Also wir hatten praktisch für jedes Modul einen Channel und dann einen Channel für aktuelles und einen.. Vorstellungs- und soziales Channel. Und wir hatten eigentlich ursprünglich angedacht, dass wir pro Modul irgendwie Landziele von allen Teilnehmenden in die Channels schreiben lassen. Aber so, bis wir dann alle auf Slack waren, <lacht> war dann der EVMU fast vorbei. <lacht> Deswegen hat es nicht so gut geklappt, wie wir erwartet hatten, weil es ist doch noch mal für viele ein ganz neues Tool gewesen. Gut. Ich glaube, dann danken wir für, für Lisas Bericht zu den, zu den Begleitgruppen. Birgit, du magst noch was ergänzen? Ja, also ich möchte Lisa nicht nur für den Bericht, sondern generell für das äh, einfach tolle Engagement im Zuge der Begleitgruppe danken. Und also Lisa zum einen und Kos natürlich, aber eben auch stellvertretend dir für die anderen Begleitgruppenleiterinnen, die das einfach gemacht haben. Also ihr habt sie dafür nichts. Ähm, bekommen, außer ich habe selber von den TeilnehmerInnen einfach ähm, äh, Beiträge eingehoben, aber sonst gab es dafür ja nichts außer Know-how und ein gemeinsames Gruppenfeeling vielleicht und einfach äh, Slack und ein paar kleine Incentives, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, es war eine große Einnahmequelle oder Verdienstmöglichkeit. Es war einfach für uns ganz, ganz schön, dass ich das gemacht habe, weil so mhm. konnte wirklich aus dem MOOC ein Blended MOOC werden und der Blended MOOC ist halt schon was anderes als ein reiner Online-Kurs es ist einfach ganz, mhm. ganz fein. Ja, es war ja für uns dann auch so eine Art Blended-Begleitgruppe durch das Slack noch. Genau, genau, <lacht> Aber genau. ja, Max und mir, wir haben das ja jetzt zu zweit geleitet und das hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht und war ja, wirklich super. eine tolle Gruppe einfach. Wir hatten super. viel Austausch. Das ja, so. und man lernt dann ja offenbar doch vom einen aufs nächste Mal ein Stück weit einfach dazu, was man tun kann, damit, also auch um die Teilnehmerinnen zu halten und, und, und damit es dann einfach wirklich gut funktioniert. Ne? Genau, und ich glaube, dass, dass wir es als Frühstückstreffen da gemacht haben, das war für viele auf jeden Fall gut. Also da konnte man danach weiter zur Arbeit. Das war, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Sehr ja nette Idee, ja. mhm. Genau. Mhm. Mhm. Sehr gut. Vielleicht aber noch ergänzen, Kurs ist auch Mitveranstalter dieses Webinar-Reihe, die, die ab nächster Woche genau. folgt, gemeinsam gemeinsam mit dem BFAP. Ja, die werden dann auch wieder Max und ich mit moderieren dann. Super. Super, vielen Dank. Keine. Nächster Punkt. Ja. Nächster Punkt. Äh, Möglichkeiten der weiterführen des Epimog und da war noch eine Frage von Fabienne auch gleich, die glaube ich dazu passt. Äh, 2019. Tja. Also das ist eine Frage, die wir in dieser Form in der Eindeutigkeiten noch nicht mit Ja oder Nein beantworten können. Also wir arbeiten natürlich äh, an Formen der weiteren des weiteren Einsatzes des EBMUG und vielleicht einer Überarbeitung, Veränderung, Anreicherung neuen oder anderen Angeboten zur digitalen Professionalisierung für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen. Also wir werden bestimmt zu dem Thema wieder von uns hören und lesen lassen, das ganz sicher in welcher Form und ob das EBMUG 2019 ist, können wir einfach nur nicht versprechen. Was wir im Moment sagen können ist, dass der EBMUG 2018 bis Ende August äh, online sein wird und voll verfügbar sein wird, äh, so wie er jetzt als Kurs auf iMOOC steht, nicht wie ursprünglich angekündigt Ende Juni, sondern wirklich bis Ende August. Und dass man ja alle Teile des eBMOG äh, sich zusammen suchen, downloaden, äh, die YouTube-Links sichern, äh, auch die Videos äh, von YouTube organisieren und alle Lernunterlagen speichern und so weiter kann. Also man kann die Teile sowieso darüber hinaus weiterverwenden. Wir überlegen auch für den Herbst, für die Zeit zwischen September und Dezember und möglicherweise darüber hinaus, sowas dann zu bieten. Da reden wir jetzt noch von 2018, sowas anzubieten wie einen Zugang zum EBMOOC für assoziierte Partner und Partnerinnen. Wobei ich dann noch, wir sind da noch im Gespräch mit der TU-Graz, die ja da dann, ähm, einfach auch die also Notwendigkeit hat, das technische Hosting zu leisten und, wir, und auch Fragen zu beantworten, wenn es um was Technisches geht. Und wir würden in dem Fall auch gerne die eine oder andere Frage beantworten können, wenn es um etwas Inhaltliches geht. Und dafür gibt es ähm, also keine vorgesehenen Geldmittel. Das heißt, wir würden dafür Assoziieren. Partner, Partnerinnen brauchen, die sagen, ja, wir wollen das und, und wir wir investieren da ein bisschen was. Also da basteln wir aber auch noch an Modellen, wie das möglich sein kann, wie das geht, ohne dass das allzu viel kostet. Das ist etwas, wo wir äh, einfach mal fragen möchten, schauen wollen, ob es da Interesse gibt. Wir schreiben das auch noch mal äh, mit unserem Abschieds-Mail in die große Runde und auch an die Lernbegleiterinnen, weil unsere Idee schon ist, man kann den MOOC ja, also man könnte ihn jetzt natürlich in Teile zerlegen und verwenden, aber man könnte ihn natürlich auch, so wie er jetzt ist, im Herbst noch einmal zur Basis von Begleitgruppen machen, auch wenn wir jetzt nicht wöchentlich freischalten, auch wenn wir kein Forum zu den einzelnen Themen anbieten, die das speziell zu der jeweiligen Woche passt und auch wenn es keine Webinare dazu gibt, kann man diesen MOOC ja zur Basis für Gruppen machen, so wie man generell äh, einfach äh, die MOOCs, die existieren und frei verfügbar sind, sei das jetzt auf iMOOCs oder sei das auf Moin, einfach zur Basis nehmen kann, um als Erwachsenenbildungseinrichtung einmal auszuprobieren, wie geht es denn meinen Kunden, Kundinnen, meinen Lernenden mit digitalen Formaten, mit großen oder mit Online-Kursen. Äh, wenn ich ein Begleitangebot dazu mache, äh, kann ich das ja als Einrichtung äh, oder einfach auch als kleine Lerngruppe mal ähm, oder als Trainer äh, ausprobieren, schauen kann ich denn nicht auf der Basis der bestehenden MOOCs einfach meine Zielgruppe erweitern und mein Angebot erweitern. Ja? Das ist sowieso etwas, was äh, also ich denke, das, ist, das steht so im Raum, das bietet sich so sehr an. Es gibt einfach MOOCs wie eine IBMoog, die sind da nur wollen genutzt werden. Das sind keine Konkurrenz für Erwachsenenbildungseinrichtungen, sondern eine Ressource. Ja? Die wollen nur genutzt werden und durch Präsenzformate angereichert und aufgegriffen werden. Das ist eine große Fortführungsmöglichkeit, die wir für 2018 noch sehen. Ansonsten möchten wir intern das zweite Halbjahr 2018 für Weiterentwicklung nutzen, natürlich mit allen unseren Partnern und Partnerinnen und auch schauen, was, also wir haben natürlich eine Menge Ideen, was man an anderen und zusätzlichen ähnlichen Formaten noch anbieten kann, ob das jetzt ein eBMUG19 ist mit neuen Tools, was uns auch sehr reizen würde, mit neuen aktuellen, wieder neu überprüften Tools oder was anderes oder mehreres davon. Also wir sind am Brüten, aber diesen einen Vorschlag wollen wir schon mit einem großen ähm, mit, mit, mit großen vielleicht einen Nachdruck ins Feld schicken, greift es doch auf, macht es doch was damit, es ist da. ja genau. Ich glaube, super passt jetzt für den, für den nächsten Punkt hier. Katja fragt zu den Geschäftsideen, Geschäftsmodellen. Und das haben wir ja auch tatsächlich vorgesehen. Ja, es gab dazu einfach im Rahmen des EBMUG 17 noch äh, schon eine Forschungsarbeit, die äh, Karin Kulmer aus dem Cornedo-Team übernommen hat und die sie uns jetzt mit ihren Ergebnissen vorstellen wird. Ja, danke Birgit. Also ich hoffe, es sind alle noch aufnahmefähig. Ähm, David, würdest du bitte kurz noch einmal die Bildschirmfreigabe mehr aktivieren? Das wäre super. Genau, einen kleinen Moment. Vier kleine Folien habe ich mitgebracht und ich hoffe, dass das dann so gut funktioniert. So. Oh, das ist aber auch ein schönes Bild. <lacht> so, ihr solltet jetzt meinen Startbildschirm mit meinem Titel sehen können. Ja. Seht ihr das? Ja. Gut, also das ist eben der Titel meiner Forschungsarbeit, ich lese ihn jetzt nicht noch einmal vor. Ähm, prinzipiell, es geht um Geschäftsmodelle, es geht um MOOCs und es geht um die Erwachsenenbildung, das ist eben ganz wichtig. Und das Ganze ist auch online verfügbar unter dem Link, äh, den die Martina jetzt auch gerade in den Chat gepostet hat und auch unter offener Lizenz. Bevor ich jetzt kurz auf den Inhalt eingehe, möchte ich noch kurz vorausschicken, was ich in dem Zusammenhang unter Geschäftsmodellen verstehe. Äh, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, es geht nämlich jetzt nicht darum, ein möglichst gutes Geschäft mit MOOCs zu machen. Das wäre auch ganz konträr zu der Idee von MOOCs an sich, sondern es geht einfach darum, um die Grundlogik, das Grundprinzip, das dahinter steht, wie die Organisation funktioniert, wie sie arbeitet, ähm, was sie anbietet und natürlich auch in dem Zusammenhang, wie sie sich finanziert. Ähm, ich habe da in meiner Arbeit, das steht also für alle, die nachlesen möchten, steht das auch drinnen. Ähm, gehe ich da von diesem Business Model Canvas, das ist bekannt relativ aus. Und das gibt es für alle hier zum Nachsehen. Da habe ich gerade den Link reingepostet. Grundsätzlich geht es eben darum, dass es nicht nur eben um Einnahmen bzw. um Kosten geht, sondern dass es auch andere Bestandteile gibt, wie zum Beispiel, was biete ich meinen Kundinnen, was brauche ich dafür, was habe ich für Wertangebote, was habe ich für Ressourcen, was gehe ich für Partnerschaften ein und das sollte möglichst vernetzt eben betrachtet werden. So. Genau, zu jeder Forschungsarbeit gehört eine Forschungsfrage, also ich habe mich einfach gefragt, wie jetzt empfehlenswerte Geschäftsmodelle für MOOCs in der österreichischen Erwachsenenbildung aussehen können und nur ganz kurz, ohne jetzt näher dazu, darauf einzugehen, das ist im Prinzip, wie ich das angegangen bin, also einerseits aus der Literatur hinaus, andererseits aber auch aus Interviews mit Expertinnen, die ich dann ausgewertet habe und auch drei exemplarische Geschäftsmodelle entwickelt habe. Viel wichtiger als die Vorgehensweise sind aber meine zentralen Erkenntnisse. Da möchte ich gleich kurz darauf eingehen. Ganz wichtig, es gibt jetzt nicht ein Geschäftsmodell für MOOCs in der Erwachsenenbildung, das jetzt für jede Organisation passen würde. Es muss natürlich immer zur Organisation passen. Ich gehe dann vielleicht dann später noch ganz kurz darauf ein, auf die drei exemplarischen Geschäftsmodelle, die ich identifiziert habe in meiner Arbeit. Es geht jetzt auch nicht darum, mit MOOCs ein Geschäft zu machen, daran zu verdienen. Es geht prinzipiell einmal darum, dass man sie überhaupt leistbar macht weil eben MOOCs als Bildungsangebote, die sehr oft kostenlos verfügbar sind, auch die müssen einmal finanziert werden, auch die ähm, brauchen Ressourcen und ähm, brauchen eben gewisses Investment, damit sie laufen. Die Organisationen, die MOOCs einsetzen möchten, also man muss jetzt nicht unbedingt einen MOOC selbst produzieren, um ein Geschäftsmodell äh, daraus zu gestalten. Man kann sie auch zum Beispiel äh, frei verfügbare MOOCs, frei verfügbare Ressourcen nutzen und sie in das eigene Geschäftsmodell integrieren. Beispielsweise Begleitgruppen wären so eine Möglichkeit. Ähm Prinzipiell ermöglicht ein Geschäftsmodell ein strukturiertes Vorgehen innerhalb einer Organisation, kann jetzt auch Erwachsenenbildungseinrichtungen helfen, dass man sich bewusst macht, wie möchte ich MOOCs überhaupt einsetzen in meiner Organisation und das auch gezielt zu nutzen als Vorbereitung auf eine digitale Transformation. Dann zum Thema Finanzierung und Zertifizierung. Das sind zwei zentrale Herausforderungen, die auch von meinen Interviewpartnerinnen genannt wurden. Da geht es jetzt einerseits also bei der Zertifizierung sowohl um die Anerkennung jetzt der Zertifikate der Teilnehmerinnen. Also was sagt da jetzt der Arbeitsmarkt dazu? Kann man das vielleicht für weiterführende Bildungsangebote irgendwie verwenden? Kann man es zum Beispiel in einer Bildungskarenz oder in ähnlichen Situationen anrechnen lassen? Andererseits geht es natürlich auch um die Akkreditierung von MOOCs selbst, also als Angebot. Was auch noch ganz zentral herausgekommen ist, die Expertinnen, die Befragten waren alle der Meinung, dass die digitale Erwachsenenbildung in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Ähm, gleichzeitig wird die digitale Transformation der Erwachsenenbildung auch als große Herausforderung gesehen. Also es ist nicht ganz einfach, ist jetzt auch noch nicht ganz klar, wie man da weiter vorgehen soll. Es wird auch, es ist auch noch unklar, ob es jetzt bei diesem Format MOOCs bleiben wird. Was man heute schon beobachten kann, ist das, was wir unter einem MOOC verstehen. Das ändert sich laufend. Also Es gibt jetzt schon verschiedene Formate, die als MOOC bezeichnet werden, das aber eigentlich nicht sind, weil sie entweder nicht frei zugänglich sind oder auch nicht kostenlos zugänglich sind. Ähm, schlussendlich lässt sich dann Anno sagen, dass das Inverse Blended Learning, wie es ja auch im eb MOOC praktiziert wurde, eine große Chance darstellt für MOOCs in der Erwachsenenbildung. Die Teilnehmerinnen haben ein großes Bedürfnis nach sozialem Austausch und äh, dieses Inverse Blended Learning ist wirklich eine gute Möglichkeit, dem entgegenzukommen, gerade in der Erwachsenenbildung und gerade im Zusammenhang mit MOOCs. Ganz kurz möchte ich jetzt Anno zeigen, welche exemplarischen Geschäftsmodelle bei mir jetzt rausgekommen sind. Das heißt nicht, dass es nur die geben muss. Es ist jetzt auch wirklich nur auf Basis der Theorie und der Interviews entstanden. Es ist natürlich möglich, dass in der Praxis dann sich etwas anderes noch bewährt. Bei mir war es so, dass ich einerseits ein Geschäftsmodell für große Erwachsenenbildungseinrichtungen aufgestellt habe. Da wird es darum gehen, dass man eben MOOCs oder andere digitale Angebote in das Kursangebot integriert, sodass dass man wirklich dann den TeilnehmerInnen personalisierte Möglichkeiten bieten kann, dass jeder und jede das machen kann, was ihm oder ihr persönlich jetzt am meisten liegt. Dass man natürlich, soweit es möglich ist, bestehende Angebote auch integrieren kann. Es bietet sich dann auch eben die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Teilnahmegebühr jetzt nicht für den MOOC an sich einhebt, aber zum Beispiel für Begleitgruppen. Selbstständige Trainerinnen können einerseits an anderen MOOCs zum Beispiel mitwirken, indem sie Inhalte gestalten, einzelne Einheiten gestalten äh, oder auch Begleitangebote durchführen. Sie können auch Beratung durchführen äh, und können sich beispielsweise über Teilnahmegebühren oder Beratungsaufträge finanzieren. Das dritte Geschäftsmodell, das ich jetzt auch noch angeführt habe bei mir, wären digitale Spezialistinnen, wirklich mit Fokus auf die Erwachsenenbildung, die sich darauf spezialisieren, MOOCs und andere digitale Bildungsformate zu produzieren, wirklich einen Know-how-Aufbau und Weiterentwicklung zu betreiben und da wird es wahrscheinlich so sein, dass die zu einem großen Teil auf Förderung bzw. auf Sponsoring angewiesen sein werden. Den Vorteil, dass sich daraus bietet, ist, dass so auch wirklich ähm, Bildungsangebote entstehen können, die eben dann von anderen weiterverwendet werden können. Genau. Soweit einmal von mir. Falls es Fragen dazu gibt, gerne. Genau. Ja, vielen Dank für den Überblick. Ich, ich finde gerade diese, diese Dreierübersicht hier sehr äh, nachvollziehbar, dass das funktionieren kann anmerkungen fragen vielen dank sehr interessant wird hier geschrieben okay. ist natürlich alles noch viel ausführlicher in der publikation selbst drinnen genau. der link ist nachlesen möchte der link ist glaube ich gepostet mhm. super Super, vielen Dank, Karin. Birgit? In aller Kürze, ich möchte nochmal betonen, wie schön ich das auch find, dass du, Karin, nicht nur herausgearbeitet hast, was sind die Geschäftsmodelle für Produzentinnen von MOOCs, sondern auch was sind die Geschäftsmodelle für potenzielle Nutzerinnen von bestehenden MOOCs. Also die gibt es einfach. Ich denke, das wird noch für zu wenig gesehen. Und mhm. du hast das auch nochmal sehr schön herausgearbeitet in deiner Arbeit und in den Geschäftsmodellen mhm. in der Übersicht. Danke mhm. dafür. Also ich glaube, es kann wirklich auch Einfach als Startpunkt da darstellen für jemanden, der sich noch nicht mit MOOCs auseinandergesetzt hat, einfach mal was Bestehendes heranzuziehen, das weiter zu verwenden und das wirklich auch zu integrieren in die Organisation. Und was, glaube ich, auch noch ein bisschen wenig gesehen wird, dass es nicht nur monetäre Vorteile gibt aus MOOCs, sondern genauso nicht monetäre Vorteile, wie zum Beispiel jetzt eine bessere Reputation oder Zielgruppen zu erreichen, die man sonst nicht hatte. Mhm. Mhm. Danke. Die ganzen Einrichtungen, die uns umgeben, die wir kennen, stehen vor der, vor der Herausforderung der digitalen Transformation und haben, wenn sie einen bestehenden Kurs verwenden, relativ wenig äh, Risiko und relativ wenig Investment am Anfang. Das ist einfach schön zu sehen. Mhm, genau. Super. Äh, ich habe gesehen, dass Martin zu uns äh, gestoßen ist. Der ist unterwegs im Zug und, und vielleicht mag er uns irgendwie die, die Landschaft zeigen durch die er gerade? Ja, doch nicht, jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> nein, wir freuen uns, dass Martin trotzdem da ist, <lacht> auch ohne Zug. <lacht> Falsche Hoffnung, nein, ich bin schon, bin schon dabei, ich bin früher gefahren. Damit ich okay, kann. okay, alles klar. Also Martin ist auch Teil des EB-MUC-Teams. Zentraler ähm, Teil, <lacht> Ja, ja. <lacht> ähm, ja, wir kommen langsam zum, zum, zum, zum Schluss, oder? Es ist auch bald 18, 18 Uhr. Ich soll, noch, ja, ich soll noch vermelden, dass wenn, wenn jemand noch eine, eine Begleitgruppe im Herbst äh, starten will und den, den MOOC sozusagen äh, weiterhin nutzen mag, dann, dann bitte das EB-MOOC-Team zu informieren. Hier wäre die E-Mail-Adresse. Die e an der man das tun kann. Ja, Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, allen <lacht> sich zu, zu beteiligen und zu beobachten. Ja, heute war auch viel los. Und überhaupt natürlich bei einen in den sechs Wochen viel, viel an Information und Kommunikation. Das ist ja auch ein, ein ganz wesentlicher Aspekt des Lernens, dass man sich austauscht. Ja, ich sehe da diese, diese, diese, diese Dankesmails, die beiden oder Dankespostings vier, fünf vielleicht ja. und freue mich darüber. Also denke, es hat einfach total Spaß gemacht. Uns hat es sehr Spaß gemacht. Wir können nur hoffen, dass es euch und ihnen ähnlich oder genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Es ist eine neue Form und neue Erfahrung des Lernens, denke ich einfach uns ganz, ganz Feindes in dieser. Uh, Größe uh, gemeinsam erleben zu können, wirklich also diesen Austausch und dieses gemeinsame neue Wissenskreation erleben zu können, ist wirklich ein großes Vergnügen für uns. Mhm. Uh. Es gibt von meiner Seite sonst gar nichts dazu zu sagen. Ich frage mich, ob Martin Ebner noch was auf der Zunge gehabt hätte, ob Wilfried, du als unser Geschäftsführer noch was auf der Zunge hättest, ob ihr euch noch anschließen wollt oder jemand aus dem IBMUG-Team. Mir würde es uns nur bleiben, dem Team sehr zu danken, euch zu danken fürs Dabeisein, fürs Durchhalten. <lacht> Martina, ein Kussmund in die Runde. <lacht> Ja, ich darf vielleicht noch Werbung in eigener Sache machen, das heißt, also die, die neuen MOOCs werden ab Herbst wieder gestartet, also momentan sind vier in Planung, das heißt regelmäßig vorbeischauen, es ähm, gibt wahrscheinlich nächstes Jahr um die Zeit auch einige Neuerungen auf der Plattform wieder, also wir entwickeln das ständig weiter und ähm, ich hoffe, also, es hat also auch die Umgebung und so weiter Spaß gemacht, also und wir werden also das wird nicht abgeschafft oder sonstiges, sondern wir sind das also in einem starken Entwicklungsschritten im Hintergrund. Also momentan kämpfen wir mit dem Datenschutz-MOOC, der momentan mit 100 Teilnehmern pro Tag Zuwachs hat. Also der ist ich ziemlich bin. heftig geworden und explodiert uns gerade und jeder, der sich mit Datenschutz beschäftigt, möge vorbeischauen. Ich glaube, es ist tatsächlich spannende Inhalte. Aber ansonsten auch vielen lieben Dank fürs Mitmachen und ich hoffe, den einen oder anderen wie den anderen, anderen Muck zu erleben. Danke. Ja fein, vielleicht, äh, ich meine Wilfried, du musst jetzt auch noch, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ich genieße es auch einmal sozusagen ein bisschen in der zweiten Reihe da zuschauen zu dürfen und teilzunehmen und zu, zu hören. Äh, und habe auch dieses Webinar wieder sehr genossen, dass er inhaltlich wieder sehr dicht war. Ich möchte das Signal, das Birgit versucht hat, vorhin auch schon auszusenden, noch ein Stück noch mehr betonen. Da ist bei Conedo und unseren Partnern, David wäre Digital, Martin für TU Graz. Ihr habt auch viele andere Erfahrungshintergründe und wir haben jetzt mit diesem Mut gemeinsam zum zweiten Mal etwas in die Landschaft gesetzt wovon wir uns erhoffen, dass es äh, ein bisschen saat sozusagen ist für viele weitere Initiativen in der Erwachsenenbildung in Österreich. Das ist unser Auftrag, aber es wirkt auch darüber hinaus, das freut uns. ja. Und wir sind sehr offen für Kontaktaufnahmen, wir versuchen auch unser Know-how zu teilen. Das ist eine offene Bildungsressource der EPEMUG und dass wir da produzieren, auch die Umfeldarbeiten, die wir machen. Wir haben auch den ersten MUG schon in einer Broschüre dokumentiert und dort unser Wissen darüber äh, verschriftlicht und offen geteilt. Äh, und wir sind auch in den nächsten Monaten sehr daran, da ein bisschen auch drüber zu sprechen, noch welche Erfahrungen wir mit diesem MOOC gemacht haben. Also bitte einfach melden und wir freuen uns über Kontakt davon und natürlich auch über Kooperationen, die dabei entstehen können. Äh, auch wir brauchen ja ein Geschäftsmodell, das langfristig funktioniert. Und äh, ja, in dem Sinne äh, freuen wir uns von Ihnen und von euch auch mhm. zu hören in den nächsten Monaten. Genau, und vielleicht äh, können wir alle nochmal versuchen oder viele, die die Kameras einzuschalten. Die, die Datenschutzgrundforderung tritt ja erst am 25. Minecraft. Jetzt dürfen wir noch <lacht> uns, uns sehen und uns zeigen. Nein, aber das mit den, mit den Bildern, das war ja auch vorhin die Frage, dass offenbar jetzt wirklich alles nicht so schlimm wie gedacht, Ja, weil es weil war ja schon das Fotos. Äh, hieß ja schon, man darf nur noch Bäume und Blumen fotografieren. <lacht> aber schön, euch zu sehen. Und ich glaube, damit schließen wir dann auch dieses Webinar und den EBMOOC 2018 und freuen uns auf eine nächste Gelegenheit des Zusammenkommens on oder offline. So, auf Wiedersehen.